Wieso du als kleiner Amazon Händler eigentlich die beste Chance hast, die großen Firmen auf Amazon zu dominieren. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und heute sprechen wir darüber, wieso du ja überhaupt mit deinen eigenen Produkten gegen große Firmen ankommst und welche Punkte du definitiv anders machen solltest, damit die Produkte auch wirklich ein Erfolg werden. Und letztendlich gibt es ja verschiedene Händler auf Amazon, diejenigen, die ein paar Produkte haben, die eigentlich eher, ich mal so also die kleineren Händler bezeichne, diejenigen, die dann einfach ein paar mehr Produkte haben und dann diejenigen, die vielleicht hundert oder tausende Produkte auf Amazon haben. Und wenn wir uns mal die Top-Händler anschauen, und das kannst du übrigens auch auf sellerratings.com machen, können wir vielleicht mal einfach das ganz kurz einblenden, dann sehen wir auch, dass hier die Top-Händler alle meistens hunderte oder sogar tausende Produkte haben, ist ja auch klar, weil der Umsatz muss ja auch irgendwo herkommen. Und die Produkte sind zum Großteil sogar noch Wholesale-Produkte, das heißt Produkte, die sie einfach von anderen Marken weiterverkaufen, mit denen sie viel Umsatz, aber eigentlich meistens wenig Gewinn machen. Bei den Markenprodukten ist es so, dass sie einfach äh, extrem minimalistisch auf Amazon eingestellt werden, weil der Markeninhaber sich oft wenig Mühe gibt und auch wenig Mühe geben kann, einfach aufgrund der Masse der Produkte. Das heißt, dass das schlechte Marketing von diesen bestehenden Produkten dazu führt, dass die Conversion-Rate der Artikel deutlich höher sein könnte, sie im Endeffekt aber nicht ist, weil es einfach nicht Marken auf dieser, in dieser Nische gibt, die einfach einen deutlich besseren Job machen in der Hinsicht. Und der zweite Punkt, den ich eben gerade angerissen habe, dass äh, die Marken eigentlich gar nicht äh, die Möglichkeit haben, all diese Massen zu äh, massen an Produkten wirklich perfekt ähm, ja, einzuspielen oder perfekt darzustellen, ist eigentlich der größere Knackpunkt. Denn letztendlich ist es so, dass diese großen Firmen eigentlich keine Kapazitäten haben, wirklich all ihre Produkte auf Top-Niveau darzustellen. Und äh, ja, letztendlich ist es ein Muss für Amazon, sie gehen dabei eher nach der 80-20-Regel und sagen, okay, ich mache das Ganze im Pareto-Stil, das heißt, ich habe meine hundert oder tausende Produkte und ich mache einfach die 20%, die so 80% des Umsatzes ausmachen. Das ist und gut, solange es keine Konkurrenz gibt. Wenn es aber Konkurrenz gibt, dann wird das immer deutlich weniger Umsatz hier für diese Marken auch bedeuten. Und im Endeffekt ist es einfach so, dass äh, wir uns das zunutze machen können, dass diese, acht, dass, die, dass diese großen Firmen sich selber sozusagen auf diese 80-20-Regel fokussieren. Weil bei hunderten oder tausend Produkten ist es einfach mal so, dass man praktisch keine Möglichkeit hat, das Ganze wirklich in jedem kleinsten Detail zu optimieren. Und das ist wirklich die, der Grund, warum du hier auch die Chance hast, wirklich durchzustarten. Ich meine, du hast vielleicht ein Produkt oder zwei Produkte am Start und du gibst auch 110% Einsatz in jedem kleinen Teil. Das heißt, in der Ausarbeitung selber, in den Bildern, in den Texten, im Logo, in der Verpackung, bei der Keyword-Recherche, bei der Vermarktung, im Aufsetzen der PPC-Kampagnen oder dem, dem Launch generell, da hast du wirklich die Chance, nicht nach 80-20 zu gehen, sondern nach 110% in jeder Kleinigkeit. Und im direkten Vergleich mit der Marke, also mit dieser größeren Marke, wird in der Nische nicht nur der wahrgenommene Wert, sondern auch die wahrgenommene Qualität deines Produktes um ein Vielfaches höher sein, als das der Konkurrenz. Und dieser Qualitätsverlust, den die meisten großen Marken einfach haben, wenn sie wirklich wachsen, wenn sie irgendwann sagen, ich habe jetzt ähm, extrem viel Kapital, dass ich in extrem viele Produkte reinpacke, aber ich kann das Ganze nicht sozusagen später so groß optimieren, weil dieser Optimierungsfaktor wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau meistens deutlich langwieriger ist, als einfach nur mal wirklich mit äh, ein paar Einkäufern ganz viel Ware einzukaufen, auf den Markt zu schmeißen, sag ich mal. Und letztendlich ist es so, dass du einfach mal selber auf Seller Ratings gehen kannst, die, die Top-Marken anschauen kannst und dann wirst du genau sehen, was ich meine. Und dieser Fokus, den du jetzt hast, der wird dich ans Ziel bringen und auch in den Nischen dafür sorgen, dass du an diesen größeren Marken, die vielleicht auch allbekannt sind, vorbeiziehen kannst, wenn du es wirklich auch richtig machst und natürlich auch mit vollem Fokus. Aber dafür musst du natürlich auch bei der Sache sein und nicht genauso wenig Effort reinstecken wie die meisten großen Marken da draußen, denn ansonsten kannst du es ehrlicherweise auch direkt sein lassen. Aber ich denke mal, dafür sind wir hier, wir wollen hier auch Gas geben. Also nutze den Fokus, den du glücklicherweise auch auf die wenigen Produkte legen kannst, weil du vielleicht auch keine andere Wahl hast, weil du einfach nicht so viel Kapital hast, um jetzt mal Dutzende Produkte auf den markt zu bringen und zieh dir da deinen vorteil raus und du wirst wirklich bei all den angesprochenen produkten oder punkten ehrlicherweise deutlich besser abschneiden können das heißt Marketing, Vermarktung auf Amazon, die Darstellung, Produktausarbeitung etc. etc. Also lass dich nicht von den großen Marken einschüchtern und stell dir selber sozusagen den Fuß in die Tür, dass du erstmal mit einem Produkt anfängst, dann wirklich jeden einzelnen Schritt besser machst und dann nach und nach einfach kontinuierlich immer weitere Produkte nach genau dem gleichen Schema hinzufügst, ohne jetzt dich selber zu übernehmen und zu sagen, hey, ich werfe jetzt hunderte, tausende Produkte auf den Markt, die du wahrscheinlich gar nicht auf den Markt bringen könntest, alleine aus Kapitalgründen, aber einfach mal, um das Z Szenario sich zu durchdenken, sondern geh wirklich her und sag, hey, weniger ist mehr, hab lieber wenige Produkte, mit denen du im Schnitt auch viel mehr Umsatz machst, was für dich im Nachhinein eigentlich auch viel, viel effizienter ist. Weil das ist ja auch ein Problem der großen Firmen, dass sie extrem viele Produkte haben, mit denen sie so mittelmäßig Umsatz machen. Mal macht das eine vielleicht gute Umsätze, mal aber auch eins nur ein paar hundert Euro oder ein paar tausend Euro Umsatz. Und letztendlich ist es für uns viel, viel simpler, von der, ganzen, von der ganzen Steuerung, von der Lagerung, von letztendlich ähm, allen Sachen, die dazukommen. Wenn ich Bilder und Texte und all das für zehn Produkte machen muss, diesen Umsatz aber eigentlich auch von einem Zehntel der Produkte mitnehmen könnte. Also wenn ich ein richtig gutes Produkt habe, was genauso gut performt wie diese zehn anderen, dann ist dieses eine Produkt so viel mehr wert für mich, weil ich viel weniger Aufwand habe. Ich muss diese ganzen Kosten am Anfang nur einmal reinstecken, wie jetzt Bilder, Texte etc. Und ich habe noch ein viel größeres ähm, Upside-Potenzial, äh, weil ich ja natürlich von diesem einen Produkt viel mehr einkaufen kann und diese ganzen positiven Vorteil, Skalierungsvorteile in der Supply Chain mitnehmen kann. Das heißt, bessere Einkaufspreise, bessere Logistikkonditionen etc., etc., weil du Container voll machen kannst etc. Das sind einfach Punkte, die dafür sorgen, dass du definitiv als neuer Händler eigentlich äh, das Glück hast, dich auf wenige, wenige Produkte fokussieren zu können und dadurch natürlich dann auch extremes Potenzial auf Amazon hast im Endeffekt. Und ja, das war es eigentlich schon mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen. Also wie gesagt, lass dich nicht irgendwie davon einschüchtern, dass bereits Marken auf Amazon da sind. Letztendlich wirst du es wahrscheinlich in ja, 80, 90 Prozent der Fälle deutlich besser machen als jede einzelne Marke. Schau es dir auf Seller Ratings an und dann sehen wir uns dann. Alright, mach's gut. Ciao, ciao.